Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von post -Mite. Manche Mein Internet ist irgendwie in der Hälfte der Folge abgespielt, deswegen habe ich hier aufgehört mit der Aufnahme, mache jetzt eine halbe Folge, die zweite Hälfte später, keine genau. Ich kann ein schlechter Spiel spielen, wenn ich kein Internet habe. Wird in der Stadt schon nichts los sein, dann einfach einfach Ich hatte vor, eigentlich das während des Spielens zu kommentieren, aber ich hatte da Angst zu kommen, dass hier irgendwie nichts einfällt, was man sagen könnte. Im Endeffekt war die Angst unbegründet, aber so ist man im Voraus nicht wissen, also. Mache ich das einfach so weiter. Und anscheinend habe ich diese paar Teile wieder dafür in der Charge benutzen. Sehr toll. Überhaupt, war wow, das. Warum da sind da verschiedene Zahlen bei den Farben? Das ist neu, das kenne ich nicht. Zahlen bei den Farben. Sehr enttäglich. Aber jetzt wirklich sehr verdammt, dass ich seit wann haben die das dazugefügt? muss ich das auch noch umgaben. Als ob der Charge nicht genug war. Ich habe kaum hier den Schild richtig zu benutzen. Wenn überhaupt richtig benutzen kann, weil er nicht zu winnen. Vergiss all das, dann reist es wieder hier. Mitbekommen, wie du diesem Mädchen perlen geholfen hast. Was Sie sie in Perli unbedingt fortfahren? Du bist ein echt schräger Vogel. Warum? Ein Du wäre wahrscheinlich unhöflich. Du bist definitiv kein normaler Passkriter. Ein typischer Passkriter. Das ist nicht unsere Lieferung. Okay, also ein typische Passkriter halt Ich? Ja. Normale Sache, weißt du, wenn man erfolgreich sein will, müsste andere sterben. Überhaupt ich wäre mehrmals gestorben, weil es mir nicht gegeben habe. Warum sterben wir jetzt? Das ist was anderes. Ja, eigentlich schon, aber egal. Falls ihr habt mir wundert, warum mir so lange Pause ist, ich hatte Kopfschmerzen, weggegangen, was ich mir zu holen Das dauert ein bisschen. Entschuldige, ich will die Flasche nicht ganz zu, und ich habe Wasser über den aber aber hey, das interessiert es? Ich weiß nicht, ich wollte es das ist Wasser. Vater hat immer gesagt, die Leute helfen mir nur, wenn es dabei ausspricht. Und ja, ich hab mich für bekommen, ich brauche den Trank sowieso nicht. Warum? Das war letzte Item, was ich jetzt habe. Wo zur Hölle ist Pusten? Keine Ahnung, wie es sein soll. Das ist das Startgebiet gewesen, wo man seinen Charakter erstellt hat oder was. In einem nahegelegenen Dorf geht was vor sich. Ich frage mich. Hey? Okay. Ominous? Muss ich da hingehen, mich darum kümmern, oder ist es einfach nur Lore? Mein Junge, ich bin fast gegen einen Wolf gestorben. Ich hätte keine Boss hinbekommen. wie ist wenigstens gegen den neuen Helm. Ein bisschen spät. Egal, es kommt schon sowieso kein Nenverzogicap, hab ich auf jeden Fall noch keins gesehen. Also nehme ich gerne jeglichen Müll, den mir das Spiel geben will, kann ja nicht schaden. Und auch noch Posting. Weißt du, aber das ist... Immer, das ist ich hätte das eigentlich wissen sollen, weil das erst nach dem Video hier ist. Aber ich habe komplett ausgewendet, dass ich nach Posting gehen sollte, weil ich das falsch gelesen habe und dachte, er meint sich selbst. Und deswegen bin ich bewusst war, dass diese Stadt Posting heißt und Raz nicht dahin gegangen ist. Und witzig, wie sowas passiert, wenn man den Text nicht richtig liest. Ich unterbreche aber, was auch immer ich gerade gesagt habe, um nochmal zu sagen, dass wir das Internet einfach ausgeschaltet haben. Und es hat funktioniert. Ich habe dieses Video vor 50 Minuten aufgenommen. Und niemand hatte irgendwie die Idee gehabt, das zu machen. Nicht mal Oli, welcher es im Endeffekt gemacht hat, weil er aus Versehen den falschen Knopf gedrückt hat. Gut, genug davon, zurück zu kapie. In einem nahegelegenen Dorf sind Unglück geschehen. Er fordert die Aufmerksamkeit unserer Vollzeit Postritter. Warum sollte sie die Postboten jetzt mobilisiert worden? meine, wirklich jetzt. Keiner von euch trägt jemals eine Waffe. Wie wollt ihr irgendwas besiegen. Wie schlecht ist die Lage, dass ihr losgeschickt werdet? Wurden, weil normalerweise, wenn man sowas versucht, ist das eigentlich schon vorbei. Das ist es okay, so einen Witz zu machen? Eigentlich auch egal, wen das jetzt. Schaut sich sowieso niemand an. Ich weiß nicht, ob ich diese Side sehen irgendwie uns aber ich. Ist irrelevant eigentlich, aber ich mach die lieber auf Screens. Acht, kein Unterschied. Tschüss, bis zur nächsten.